einzigartiges Trio. Nützliche Mikroflora in optimalen Kombinationen. Bifidophilus flora forze. Pro b 11. Bacillus coagulans. Bifidophilus flora Forte ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Bestehend aus Lactobacillen und Bifidobakterien. Das Produkt enthält auch Fructoligosaccharide. Bifidobakterien und Lactobacillen zählen zu den wichtigsten Bakterien im menschlichen Verdauungssystem. Verbindung. Lactobacillen, Bifidobakterien, Fructoligosaccharide, Karottenpulver, Distelöl. Bitte beachten Sie, dass die Zusammensetzung keine Milch enthält. Das Produkt erfordert keine Milchdiät, um seine vorteilhaften Eigenschaften zu zeigen. Pro B11-90 Kapseln. Das Produkt ergänzt die Ernährung mit elf probiotischen Bakterinstämmen. Sie reichern die Darmbakterienflora an. Warum brauchen moderne Menschen eine nützliche Mikroflora in Form von Nahrungsergänzungsmitteln? Kann man ohne sie friedlich leben? Kannst du kein Geld dafür ausgeben? Leben und nicht ausgeben, natürlich geht das. Es müssen jedoch wichtige Punkte berücksichtigt werden, auf die wir nicht immer achten. Der Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung, Lebensmittelproduktion, übersteigt den Einsatz von Antibiotika in der Medizin deutlich. Es ist eine Tatsache. Mediziner auf der ganzen Welt versammeln sich auf Symposien und verabschieden Resolutionen, um den Einsatz von Antibiotika zu reduzieren. Das ist der richtige Schritt. Die Empfindlichkeit von Bakterien gegenüber Antibiotika ändert sich. Der Mikrokosmos passt sich an. Je mehr Antibiotika eingesetzt werden, desto höher ist das Risiko, resistente Bakterien zu entwickeln. Ärzte versuchen, Antibiotika nicht übermäßig zu verschreiben. Ehre unsere Medizin! Das ist ein ehrliches Lob. Aber in der Väterinnermedizin und Lebensmittelproduktion sieht es nicht so toll aus. Bestätigte Fälle von Allergien gegen Antibiotika bei Kindern, die noch nie in ihrem Leben Antibiotika erhalten haben, geben Experten zu denken. Ist dieser Zustand angeboren oder erworben? Tests an Milch, Fleisch, Fisch, Gemüse und sogar Honig zeigen, dass Antibiotika zur Behandlung von Nahrungsquellen verwendet werden auch zur Lebensmittelkonservierung. Ist es gut oder schlecht für eine Kuh mit Mastitis, mit einem Antibiotikum behandelt zu werden? Lassen Sie sie behandeln, wenn die Kuh leichter zu leben ist. Von einer solchen Kuh gewonnene Milch sollte nicht von Menschen verzehrt werden. Sollte nicht. Aber er tut es. Auf der ganzen Welt gibt es in verschiedenen Ländern unterschiedliche Standards für den Gehalt an Antibiotika und antimikrobiellen Mitteln. Bienen werden krank, und ihre Gesundheit hängt auch von der Umwelt ab. Die Bienen sterben sogar. Sie trafen auf Pestizide oder andere Chemikalien. Einerseits erklären Wissenschaftler die Spuren von Nitrophoranen im Honig damit, dass die Bienen behandelt wurden. Auch die Bienen werden krank. Andererseits. Und die Kuh, das Huhn und die Biene werden so von der Umwelt beeinflusst. Was kann man über den vernünftigen Mann sagen? Der Homo sapiens hat bereits den ökologischen Landbau und die Tierhaltung geschaffen. Es gibt sogar Biohonig. Der Verzicht auf Chemikalien ist an sich schon ein sehr fortschrittlicher Schritt. Nützliche Mikroflora stirbt jedoch nicht nur durch ein Treffen mit Antibiotika. Diese Treffen finden fast ständig statt. Auch für diejenigen, die keine Medikamente einnehmen. Nützliche Mikroflora verträgt keine modernen Lebensmittel mit Chemikalien und überschüssigen Kohlenhydraten. Auch Wasser kann Störungen im Gleichgewicht der Mikroflora verursachen. Auch die Rolle elektromagnetischer Wellen, in denen wir alle leben, ist bekannt. Das ist nicht sinnvoll und massiv. Eine einfache, bequeme und sehr kluge Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit. Prävention mit hochwertigen NSP-Superprodukts. Nützliche Mikroflora wird durch ProB11, Bacillus Coagulans und Bifidophilus Flora Forza repräsentiert. Drei großartige Produkte mit nützlicher Mikroflora sind perfekt kombiniert. Sie können sowohl gleichzeitig, eine Kapsel pro Tag von jedem Produkt, als auch abwechselnd verwendet werden. Leistungsstarke Gesundheitsunterstützung mit NSP Superfoods ist eine kluge Wahl. ProB11 ist die perfekte Kombination nützlicher Bakterien. Sie tragen zur Gesunderhaltung des Verdauungssystems und des gesamten Körpers bei. Kompatibilität und Synergie von Komponenten ist eine ernsthafte Herausforderung. Es wurde vom NSP-Wissenschaftler Theam erfolgreich gelöst. prob 11 ist ein weiteres hervorragendes Superprodukt, das Ihnen die NSP-Kompanie zur Heilung und Vorbeugung anbietet. Verbindung Eine Mischung aus Kulturen von lebenden Bakterien, Inulin, Fructoligosacchariden. Bitte beachten Sie, dass die Zusammensetzung keine Milchprodukte enthält. Das Produkt erfordert keine Milchdiät, um seine vorteilhaften Eigenschaften zu zeigen. Bacillus coagulans bindestrich 90 Kapseln. Was sind die Funktionen der nützlichen Mikroflora? Es gibt viele davon. Unterstützung bei der richtigen Aufnahme von Nährstoffen, Synthese von Substanzen, die das Immunsystem aktivieren, Synthese von Substanzen, die bei der Onkoprotektion helfen, Krebsprävention, Gegenwirkung auf pathogene Mikroflora und Toxine. Reduzierung der toxischen Belastung, Reduzierung von Fäulnisprozessen im Dickdarm. Dadurch verbessert sich der Zustand des gesamten Organismus, einschließlich der Leber. Reduzierung des Allergierisikos. Normalisierung des Stoffwechsels. Prävention von Fettleibigkeit. Das Ergebnis einer guten Aufnahme von Nährstoffen und einer Verringerung der toxischen Belastung, ist eine Verbesserung der Lebensqualität. Schon vor der Geburt kommt ein Mensch mit der Mikroold in Kontakt. Welche Qualität hat diese Mikroflora? Hilft es unserer Gesundheit, oder ist es schädlich? Der Mikrokosmos ist mit unzähligen Mikroorganismen gefüllt. Viele von ihnen sind krankheitserregend, viele sind für den Menschen extrem gefährlich. Aber es gibt auch eine freundliche Mikroflora. Es schreckt pathogene Mikroben ab und kommt der menschlichen Gesundheit zugute. Nützliche Mikroflora breitet sich über die gesamte Oberfläche der Haut und der Schleimhäute aus. Dies ist die erste Stufe des Schutzes vor der Welt um uns herum. Diese Schutzbarriere in Form einer nützlichen Mikroflora wird immer benötigt. Was kann mit der nützlichen Mikroflora passieren? Es hält dem Kontakt mit Antibiotika, Chemikalien und Konservierungsmitteln nicht stand. Es muss ständig gefüttert werden, um die Gesundheit aktiv zu erhalten. Eine freundliche Mikroflora im menschlichen Körper hilft, Infektionen zu widerstehen. Hält die körpereigenen Abwehrkräfte auf dem richtigen Niveau, verbessert die Lebensqualität. Ja, Lebensqualität. Rumpeln im Unterleib, Durchfall oder Verstopfung, Schweregefühl, Blähungen sind Manifestationen von Verdauungsstörungen. Die Rolle der nützlichen Mikroflora ist jedoch viel mehr als nur Leichtigkeit im Magen. Die Firma NSP produziert und bietet Ihnen mehrere Produkte mit nützlicher Mikroflora an. Dieses Produkt ergänzt die Ernährung mit Bacillus Coagulans. Es bereichert die nützliche Darmflora. Was schreiben Wissenschaftler über diese Bakterien? Ziemlich interessante Fakten. Vor langer Zeit eröffnet, im Jahr 1915. Forscher haben diesen Bakterien viel Aufmerksamkeit geschenkt und schenken Ihnen weiterhin große Aufmerksamkeit. Eine kurze Zusammenfassung all dessen, was Wissenschaftler zusammengetragen haben, wird viel Platz und Zeit in Anspruch nehmen. Wir werden versuchen, nur das Wichtigste ganz ganz kurz zu fassen. So, diese Bakterien helfen, Nahrung im Dünndarm zu verdauen. Es ist erwiesen, dass bei der Verdauung von pflanzlichen Proteinen in Gegenwart von Bacillus Coagulans kürzere Peptide und freie Aminosäuren gebildet werden. Diese Peptide und Aminosäuren werden kürzer im Vergleich zur Proteinverdauung ohne Anwesenheit von bacillus coagulans. Was bedeutet das? Bessere Proteinaufnahme im Dünndarm. Reduzierung der Proteinmenge, die in den Dickdarm gelangt. Protein im Dickdarm verursacht Fäulnisprozesse, Vergiftungen und Beschwerden. Doppelter Nutzen. Mehr Nutzen aus der verzehrten Nahrung. Bessere Absorption. Erhaltung einer gesunden Ökologie im Dickdarm. Eine positive Wirkung auf das Blutfettprofil wurde auch bei Ratten mit simulierten hohen Cholesterinwerten nachgewiesen. Bei einer Diät, die zu hohen Gehalten an SCHLECHTEN-Fetten und Cholesterin führte, hatte die Gruppe von Ratten, die mit Bacillus-Coagulans gefüttert wurden, Cholesterin-Fett- und Leberenzymwerte näher am Normalwert. Verglichen mit einer Gruppe von Ratten mit der gleichen Diät, aber ohne Bacillus-Coagulans. Mit Bacillus-Coagulans behandelte Ratten nahmen viel weniger Körpergewicht zu. Die zur Analyse verfügbare Literatur enthält Daten zur antimikrobiellen, antioxidativen und immunmodulatorischen Aktivität von Bacillus-Coagulans. Auch die direkte Wirkung von Bacillus-Coagulans auf den Darm kann als äußerst positiv bezeichnet werden. Reduzierung der durch pathogene Mikroorganismen verursachten Manifestationen von Durchfall, Wiederherstellung der Darmschleimhaut eine Zunahme der Höhe der Zotten und der Tiefe der Krypta im Dünndarm. Günstige Wirkung auf die Verdauung im Allgemeinen. Erhalten Sie die Darmintegrität und reduzieren Sie oxidativen Stress. Bacillus Coagulans produziert kurzkettige Fettsäuren und Peptide wie Coagulin, Lactosporin, Bakteriozin ähnliche Substanzen. Diese Substanzen zeigen eine signifikante antibakterielle Aktivität gegen Krankheitserreger, die die Schleimhaut des menschlichen Verdauungssystems besiedeln. Die Mechanismen, durch die Bacillus-Coagulans die menschliche Gesundheit verbessern kann, sind gut verstanden. Dazu gehört eine milde Aktivierung des Immunsystems. Synthese von antimikrobiellen Proteinen, Subtilin und Coagulin. Synthese von Antibiotika, Sulfaktin und Bacillicin. Synthese von Enzymen Modulation der Zusammensetzung der Darmikrobiota Der Mechanismus zur Aufrechterhaltung der intestinalen Homöostase umfasst zwei Mechanismen. Förderung des Wachstums anderer nützlicher Mikroben Unterdrückung des Wachstums pathogener Mikroflora und Entzündungsprozesse in der Darmschleimhaut der Mechanismus der entzündungshemmenden Wirkung von Bacillus-Coagulans wurde ausreichend untersucht, um den Wert von Bacillus-Coagulans beim Schutz der Gesundheit zu verstehen. Das ist die Konkurrenz um Nährstoffe, die Verdrängung krankheitserregender Mikroben. Sekretion antimikrobieller Substanzen Die Abnahme des Darm-pH-Werts erfolgt durch mehrere Mechanismen. Blockierung von Toxinrezeptorstellen. Unterdrückung der Produktion von Toxinen die Resistenz von Bacillus coagulans gegenüber Galle ist wichtig. Dies bedeutet maximalen Nutzen für die Person, die dieses Produkt verwendet. Das können wir mit Sicherheit sagen. In allen Fällen, in denen es wichtig ist, Nährstoffe gut aufzunehmen und gleichzeitig kein übermäßiges Körpergewicht zuzunehmen, den Stoffwechsel aufrechtzuerhalten und sich leicht im Magen zu fühlen, ist die nützliche Mikroflora ein guter Helfer. Wichtig ist, dass Bacillus coagulans in komplexen gemischten Mikrobiota gedeiht. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass Bacillus coagulans freundliche symbiotische Gemeinschaften schafft. Bifidophilus floraforce und ProB11, ProBiotik11, sind perfekt für Bacillus coagulans NSP. Die Relevanz der prophylaktischen Einnahme dieser Gruppe von NSP-Produkten liegt auf der Hand. Stress, Qualität von Nahrung, Wasser und sogar Luft, Allgemeine toxische Belastung, Ernährungsstörungen und Bewegungsmangel. Das ist die Realität, in der moderne Menschenleben. leben. Darm, Immunität, Nervensystem, Haut. Im Allgemeinen reagiert alles, was den menschlichen Körper ausmacht, so, wie es kann. Verdauungsstörungen, Krämpfe, Schmerzen, Wölliggefühl, Unwohlsein, Allergien, Verschlechterung des allgemeinen Gesundheitszustandes, Hautbindestrich, Stimmungs- und Vitalitätsprobleme, ist das eine Seltenheit? Leider nein. Viele Probleme können wir verhindern. Dazu reicht es aus, auf seinen Körper zu hören und ihm das zu geben, was er für die richtige Ernährung, Erholung und Schutz braucht. Hilft, wertvolle Nährstoffe aufzunehmen, die Gesundheit wiederherzustellen und zu erhalten. Dies ist ein würdiges Ziel für die Einnahme von Bacillus Coagulans. Nützliche Mikroflora in Produkten der NSP Company, für ihre Gesundheit und Langlebigkeit. Verbindung Bacillus Coagulans Bakterien, Inulin Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass die Zusammensetzung keine Milchprodukte enthält. Das Produkt erfordert keine Milchdiät, um seine vorteilhaften Eigenschaften zu zeigen. Wie kombiniere ich diese drei NSP-Superprodukte? Und welches ist das Beste? Es gibt mehr als ein Produkt mit nützlicher Mikroflora. Sie können in einer Kapsel sammeln, was gut zusammenpasst. Die Komponenten, die wir in der Zusammensetzung der Produkte sehen, sind ideal kombiniert. Und wer ist der Gewinner? Der Gewinner und Champion ist derjenige, der diese Produkte verwendet. Gesundheit und Langlebigkeit für Sie und Ihre Lieben. Dafür gibt sich die Firma NSP alle Mühe.